Du willst YouTuber werden, hast vielleicht schon deine ersten Videos aufgenommen, aber womit schneidet man sie nun? Welche Videoschnittprogramme kann man verwenden? Gibt es auch kostenlose Programme oder vielleicht sogar Apps, mit denen man seine Videos schneiden kann? Darum geht's in diesem kompakten Video. Hey, mein Name ist Chris und ich habe mehrere Kanäle auf YouTube aufgebaut und groß gemacht. Auf diesem Kanal gebe ich nun Tipps und Tricks rund um YouTube, also unbedingt abonnieren, damit du anderen YouTubern einen Schritt voraus bist. Fangen wir erstmal mit den kostenlosen Programmen an, gehen dann über zu den professionellen kostenpflichtigen Programmen und dann noch zu Videoschnitt Apps für Handys. Auch wenn ich persönlich nicht so viel davon halte, seinen YouTube-Kanal ausschließlich mit dem Handy aufzubauen, aber immerhin hat man eine Grundlage, womit man seinen YouTube-Kanal starten kann. Danach kann man sich ja immer noch einen PC holen. Also, erstmal die Programme. Da hätten wir zum Beispiel Windows Movie Maker. Dieses Programm ist zwar nicht mehr bei Windows 4 installiert, aber man kann es sich trotzdem noch kostenlos auf seinen Computer herunterladen. Google einfach mal danach. Das Gute an diesem Programm ist, dass es einfach zu bedienen ist und grundlegende Schnittfunktionen vorhanden sind. Du kannst ganz einfach Videos mit anderen kombinieren oder etwas wegschneiden, Übergänge und Effekte hinzufügen, sowie Musik- und Soundeffekte unterlegen. Also eigentlich alles, was man für ein stinknormales YouTube-Video benötigt. Kleiner Nachteil, hat man sich bereits schon in die Schneidewelt eingefunden, stößt das Programm relativ schnell an seine Grenzen und dazu noch wird dieses Programm nicht weiterentwickelt. Dennoch ist es kostenlos und man kann sich in kurzer Zeit in dieses Programm einarbeiten, um ein stinknormales YouTube-Video zu kreieren. Für Apple-User gibt es noch so ein ähnliches Programm, wenn du bereits ein Apple-Gerät hast, dann ist dir bestimmt schon iMovie bekannt. Dieses Programm ist auch kostenlos und bereits vorinstalliert. Es ist minimal komplexer als Windows Movie Maker, jedoch kann man sich mit diesem Programm auch relativ schnell zurechtfinden. Auch dort sind alle Funktionen wie eben auch bei Windows Movie Maker vorhanden, um ein stinknormales YouTube kreieren zu können, welches nicht viele Effekte oder sonstige Designelemente braucht. Wer es professioneller haben möchte, aber dennoch nichts bezahlen will, ist mit der kostenlosen Version von Lightworks bedient. Dieses Programm ist kostenlos zu downloaden, aber es gibt auch eine kostenpflichtige Version, wenn man sich mehr Funktionen wünscht. Ich kann dir aber gleich sagen, dieses Programm kann Anfänger abschrecken. Die Programmoberfläche ist ein wenig komplizierter, aber wer sich eben mehr Möglichkeiten wünscht, kann sich auch mit diesem Programm versuchen. Jetzt kommen die kostenpflichtigen Programme, mit denen ich selbst meine Videos schneide. Wenn ich mehr als 100 Euro ausgeben möchte, ist mit Magix Video Deluxe bedient. Magix ist nicht einfach, aber auch nicht schwer. Um professionell aussehende YouTube Videos für nicht allzu viel Geld zu erschaffen, ist dieses Programm aber perfekt. Dort sind nicht nur Effekte oder Übergänge wie in diesem Standardprogramm, sondern zahlreiche weitere Funktionen wie beispielsweise, dass man das Bild stabilisieren kann, wenn man eine Vlogging-Aufnahme gemacht hat, die leicht verwackelt ist oder man kann Lichteffekte hinzufügen, um das Maximum aus der Videoaufnahme herausholen zu können. Apple-User, die noch ein wenig mehr Geld überhaben, sind mit Final Cut Pro auch gut bedient. Es wird von Apple mit allen modernen Fähigkeiten wie Unterstützung für 3D-Titel, Maskierungstools und einzigartigen Effekten entwickelt. Es lohnt sich die Testversion zu downloaden, die vollwertige Version kostet aber über 300 Euro. Als nächstes kann ich dir noch Sony Vegas Pro empfehlen. Mit diesem Programm hat bei mir wirklich alles angefangen und viele weitere YouTuber nutzen dieses Programm auch. Die neueste Version davon kostet bis zu 500 Euro, jedoch würde ich dir empfehlen, wenn du dir dieses Programm auch zulegen möchtest, eher zu Sony Vegas Pro 13 zu greifen. Ich benutze immer noch Sony Vegas Pro 13, denn die Funktionen der neuen Updates oder der neuen Version nutze ich eigentlich gar nicht. Dazu kostet Pro 13 nur 150 Euro und im Angebot kostet es knapp 100 Euro. Jedoch ist es auch ein wenig unübersichtlicher und besonders Anfänger finden sich mit Sony Vegas vorerst gar nicht so richtig zurecht, weil es eben so viele Funktionen gibt und man nicht so richtig weiß, wofür man eigentlich den ganzen Kram braucht. Hat man es aber einmal drauf, freut man sich über die Möglichkeiten, die einem dieses Programm bietet. Adobe Premiere Pro und zu guter Letzt Adobe Premiere Pro. Die meisten YouTuber schneiden mit diesem Programm, deswegen ist es auch viel leichter sich dieses Programm selbst beizubringen, weil es eben viele Nutzer hat und so viele Leute Tipps und Tutorials im Internet veröffentlichen. Genauso gibt es dazu viele Bücher und auch Videokurse. Also sollte sich die Erlernung dieses Programms nicht als allzu schwer gestalten. Dieses Videoschnittprogramm kann auf Windows und Mac installiert werden und es ist ein vollwertiges Programm. Auch ich benutze dieses Programm gerne zum Schneiden. In bekannten Filmen wie Avatar, Gone Girl und Monsters hat dieses Programm auch eine Verwendung gefunden, in Kombination mit einem weiteren Programm aus dem Hause Adobe, und zwar After Effects. Ich persönlich würde jedem Anfänger nur empfehlen, sich an die Adobe-Programme zu gewöhnen, also an, ich sag mal, alle Adobe-Programme, wenn man sich die ganze Cloud holt, weil Adobe hat ein paar mehr Programme, Bildbearbeitungsprogramme, Illustrationsprogramme und Videobearbeitungsprogramme und viele weitere. Auch wenn ich persönlich liebend gerne Sony Vegas benutze, damit habe ich angefangen, bieten die Adobe Programme am meisten Potenzial in der Internetwelt überhaupt erfolgreich zu werden, weil man einfach so viele Möglichkeiten mit Adobe hat. Das Programm bzw. die Cloud kostet zwar Geld, aber es gibt für Schüler und Studenten Möglichkeiten ein billiges Abonnement zu bekommen. Dieses kostet dich knapp 20 Euro im Monat oder wenn du dir unsicher bist, fang erstmal mit der Testversion an und mach dir die ersten paar Tage davon ein eigenes Bild wer keinen Computer oder Laptop hat. Jetzt kommen wir zu den Handy Apps, die ich empfehlen kann. Erstmal YouTube selbst. Auf YouTube kann man am Handy Videos hochladen und dort die Videos auch schneiden. Klick dafür einfach auf das kleine Kamerasymbol und such ein Video aus, das du verarbeiten möchtest. Dann bekommst du drei Optionen. Einmal kannst du Videoelemente herausschneiden, also dein Video zurechtschneiden. Du kannst Farbfilter hinzufügen und Musik unterlegen. Die Musik ist aus der YouTube Library, also die kannst du kostenlos verwenden. Und danach kannst du eigentlich auch schon das Video direkt hochladen. Du kannst den Titel einstellen, Videobeschreibung und so weiter, kannst alle Einstellungen machen. Und das war's auch schon. Das ist zwar nicht sonderlich professionell, aber sollte für die schnelle Aufnahme eigentlich genügen. Wer zum Beispiel Gaming-Videos macht oder dergleichen, der braucht natürlich ein bisschen mehr. Für Apple-User würde ich dir ganz klar iMovie für iPhones und iPads empfehlen. iMovie habe ich auch eben schon für den PC vorgestellt. Jetzt hier nochmal die App, die ist eigentlich relativ selbsterklärend, viel mehr möchte ich dazu auch nicht sagen. Downloade dir einfach mal die App und mach dir selbst davon ein Bild. Für Android und Apple User hätte ich dann noch Adobe Premiere Clip. Das ist quasi eine kompakte Handy-Version von Premiere Pro, also das Programm, was ich eben von Adobe vorgestellt habe. Und das ist eigentlich auch relativ einfach zu verstehen, wenn man sich damit ein bisschen auseinandergesetzt hat. Für einen groben Schnitt reicht dieses Programm vollkommen aus. Wofür du dich im Endeffekt entscheidest, bleibt natürlich deine Entscheidung. Ich kann dir wie gesagt Sony Vegas oder alle Adobe Programme empfehlen. Hauptsache ist eigentlich erstmal, dass du überhaupt umsetzt und wirklich Videos erstellst. Du musst ganz viel produzieren am Anfang und dann lernst du auch. Und wenn du nur noch weitere Tipps und Tricks bezüglich YouTube willst, dann schau unbedingt in meine Videobeschreibung. Da findest du eigentlich alles, was du für den YouTube Anfang oder auch für den YouTube Erfolg wissen musst. Ansonsten habe ich hier noch zwei Videos für dich verlinkt, die dich auch interessieren oder weiterbringen könnten. Also dann bis zum nächsten Video. Ciao!